Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagnon und der Andrea Meyer. Wir sind im Mutschotal. Wir machen eine Rundwanderung durch die Kastanienwälder. In einer einsamen, wildromantischen Schlucht des Muchotal schafft eine alte, restaurierte Mühle fließig von sich an. Die Mühle Bruzella. Sie malt Polenta Mal. Man vermutet, dass sie aus dem 16. Jahrhundert ist. Neben dem Mühle laden die Breche mit vielen kleinen Badebuchten ein. Was wir am Abend auf dem Teller haben, das verarbeitete Polentamehl, schauen wir uns noch etwas genauer an. In der Mühle werden zwei Mehlsorten gemahlen, der Geli-Mais und der rote mais Der Roti ist eine alte Tessinensorte, die besonders gut mundet. Sie hat auch den viel intensiver Geschmack. Wäre es ein heißer Sommertag, würden wir da jetzt gerade einen Badenamittag daraus machen. Aber wir wollen weiter ins Tal hindern, eintauchen in die unberührte Natur und in die authentischen und schmucken Dörfer. Vor uns liegt Gabio, eines von vielen Dörfern, wo das historische und kulturelle Erbe der ländlichen Bauwerk besonders anschaulich zeigt. Man fühlt sich wie 100 Jahre zurückversetzt. Auf dem Weg nach Gasima laufen wir am Mühlenstein vorbei. Wie das muss gerattert haben, wenn man denkt, dass in diesem Tal mal über 25 Mühlen verschiedene Sachen gemalt haben, wie etwa Gakko, Getreide oder auch Kastanien. Und wie beschwerlich muss es sein, die gefüllten Säcke dann wieder über die schmalen Pfad steil auf oder runter durch die Wälder zu transportieren. Wir sind in Casima und wir haben einen Frühlingstag im April. Aber die Sonne wärmt uns schon wohlig und so zieht es auch die Leute raus, wie etwa der ältere Herr aus Basel, der lange im Mutschotal heimisch ist und seine Vespa restauriert. Er erklärt uns, warum man den Wäldern und auch die Pflanzen gut zuhören muss. Wir haben einen grossen Garten, ich rede immer mit den Pflanzen. Ich habe unwahrscheinlich, aber das wäre eine längere Geschichte, die Kenntnis oder der macht Pflanzen die haben ein Sensorium vermutlich noch mehr mit Menschen. Die spüren unheimlich viel. Mit dem Rad wir der Ort und spitzt unsere Ohren. Ich höre zuerst zwar nur das Laub und mit Thomas und meine Schritt, aber schon nach kurzer Zeit hören wir tatsächlich den ersten Ruf aus dem Wald und der kommt recht freudig und laut her. Ein Specht, vielleicht auch mehrere, begleitet uns über eine längere Zeit. Auch wenn es ein bisschen eine andere Melodie ist, gefällt sie uns sehr gut. Ja, man kann dann nicht nur Spechter hören, sondern auch ganz viele andere Vögel und man kann sogenannte Rokologo anschauen. Ja, früher hat es so die Tradition des Vogelfangen, gegeben, das ist dann aber Ende des 19. Jahrhunderts verboten worden. Es ist keine Herbstwanderung, aber es liegen noch auffallend viele Blätter auf dem Boden, wo dem Waldweg zwischen den ersten Frühlingsblumen und Grashalmen ein schönes Gewand geben. Man hat hier im Mutschertal gelernt, mit wenig Ressourcen zurechtzukommen. Immer wieder sehen wir auch sogenannte Terrassenhänge. Man hat sie bewusst so umgestaltet und sie auf diese Art und Weise nutzbar machen können für den Ackerbau. Vor uns liegt die Kapelle «San Giovanni Battista». In den Schriften wird sie zum ersten Mal 1582 erwähnt. Es ist gerade ihre Schlichtheit, die er eine gewisse Eleganz verleiht. Mit Blick auf Mucho wissen wir, wir sind bald am Ziel. Noch einmal überqueren wir die Breccia, kommen vorbei an einer letzten Wegkapelle, bevor wir zurücklaufen in Richtung Gabio. Mutschertal, du bist eine zauberhafte und naturbelassene Gegend und irgendwie wie ein Bitz in einem Turnröseli-Schlaf. Da kommen wir gerne wieder zurück.